Peter und Karl stehen sich an den Rändern R und Q eines Bassins direkt gegenüber. Zeichnen wir zuerst die Wasserränder R und Q. Peter steht links, Karl rechts. Sie springen gleichzeitig ins Wasser und schwimmen mit unterschiedlicher, aber konstanter Geschwindigkeit aufeinander zu. In der Grafik sieht dies so aus. Weiter gilt, sie treffen sich ein erstes Mal A Meter vom Rand R entfernt. Ergänzen wir zuerst die Grafik und lesen weiter, beide wenden am jeweils anderen Rand und schwimmen sofort zurück. Dies ergibt folgendes Bild. Weiter ist bekannt, Sie begegnen sich zum zweiten Male b Meter vom Rand r entfernt. Tragen wir auch diesen Wert in die Grafik ein. Die Aufgabe lautet, berechnen Sie den Abstand zwischen den Rändern aus a und b. Gesucht ist die Strecke x. Erstellen wir ein Wegzeitdiagramm. Peter schwimmt mit konstanter Geschwindigkeit, dies ergibt eine gerade. Sei Karl der bessere Schwimmer, entsprechend schneller ist er unterwegs. Zum Zeitpunkt T1 beim ersten Treffen sind beide eine bestimmte Distanz geschwommen. Peter die Strecke A, Karl die Strecke X-A. Zum Zeitpunkt T2, dem zweiten Treffen, sind die zurückgelegten Strecken 2x-b bzw. x-b. Da beide stets mit konstanter Geschwindigkeit schwimmen, ist das Verhältnis ihrer zurückgelegten Distanzen zu jedem Zeitpunkt gleich. Mit diesem Hinweis sollte die Aufgabe lösbar sein. Viel Erfolg!